Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch den Avatar-Tab in Roblox Studio. Und im Avatar-Tab geht es um Roblox Avatar, weshalb ich jetzt auch mal mit Testboss Boss angemeldet bin und mich hier auf diesem alten UGC Test Place befinde. Ich habe nämlich schon mal ein Video darüber gemacht, wie man ein eigenes UGC erstellt. Das war dann dieser weirde Hut hier, den wir da in einem Video erstellt haben. Auf diesem Place hier und den Place, auf dem ich mich befinde, den könnt ihr auch immer noch selbst herunterladen und selbst verwenden. Der ist nämlich immer noch uncopylocked. Und in der Videobeschreibung verlinkt. Und im Avatar-Tab geht es vor allem darum, den Avatar anzupassen und Animationen und alles, was man halt so customizen kann. Der ist vor allem auch dann nützlich, wenn ihr UGC-Creator seid. Also öffnen wir einmal hier oben den Avatar-Tab und gucken uns an, was es hier gibt. Hier gibt es wieder die ganz normalen Move-Tools. Select, Move, Scale, Rotate und Transform gibt es hier auch. Dann kann man hier wieder Mode, Geometric, Collisions, Joint Surfaces und was nicht alles auswählen. Interessanterweise seht ihr hier, Snap to Grid steht auf null Stats. Und 0 Grad, während wir auf Model hier 45 Grad und 1 Start haben. Weil der Avatar-Tab hat ja andere Snap-to-Grid-Einstellungen als der Model-Tab. Weil der bezieht sich dann darauf, wie er Accessories bearbeitet. Wo man dann vielleicht ein bisschen präziser sein möchte. Also, was gibt es alles im Avatar-Tab? Die Tools hier hinten brauche ich euch, glaube ich, nicht erklären. Wir können hier auf Move gehen. Haben dann hier diesen Hut und können den halt moven. Wir können ihn skalieren. Das ist immer noch ganz normal. Kennt man alles. Aber dann ist hier dieses Accessory-Fitting-Tool. Und das ist relativ neu, beziehungsweise das gibt es jetzt seit einem Jahr, wo das Video rauskommt ungefähr. Damals noch in der Beta. Das ist endlich ein Tool, alleine dafür, dass ihr einen 3D-Objekt, ein 3D Mesh zu einem Accessory machen könnt, wofür man früher ein Plugin gebraucht hat, wie ich in meinem alten Video gezeigt habe. Dann gibt es noch Create Accessory, Bulk Create Accessories für mehrere Accessories auf einmal und Import 3D. Und mit Import 3D würde ich anfangen, weil das in der Regel der erste Step wäre, wenn ihr ein Accessory erstellen möchtet, und zwar 3D-Models importieren. Um 3D-Models zu importieren, müsst ihr natürlich erstmal 3D Models erstellen. Dafür gibt es eine Software, die heißt Blender. Ich starte mal Blender bei mir. Blender ist ein kostenloses Open-Source-3D-Programm, welches ich jedem ans Herz legen würde, der irgendwas mit 3D anfangen möchte. Weil hier kann man 3D-Models erstellen, Animationen machen, rendern, was nicht alles. Also Blender ist krasses Multifunktionstool, mit dem kann man eigentlich alles machen. Und es ist komplett kostenlos. Und hier habe ich schon mal zwei 3D-Models, bzw. drei 3D-Models vorbereitet für ein Tutorial, das nächste Woche online kommen wird. Weil ich werde euch nicht erklären, wie ihr 3D-Models erstellt. Dazu habe ich ein anderes Video gemacht, das ist jetzt hier oben auf dem i verlinkt. Was ich euch erklären werde, ist, wie ihr diese 3D-Models dann in Roblox Studio reinbekommt, weil das ist von meinen alten Videos her nicht mehr aktuell. Da haben wir hier einmal diesen Hexenhut und dann den Kessel und dann noch die Suppe im Kessel drin, die ich hier erstellt habe. Und für diesen Hexenhut hier habe ich mich dann entschieden, dass ich dir eine andere Farbe gebe. Deswegen gehe ich hier einmal auf Open Image und wähle dann der neue Hexenhut Farbe raus. Die, das ist dann diese Textur hier. Und genauso wie ich den Hexenhut hier jetzt habe, schiebe ich den einmal runter auf ungefähr 0, gehe dann auf File auf Export und wähle dann aus FBX-Datei. FBX ist das Dateiformat, das ihr am ehesten nehmen wollt, wenn ihr eine Datei aus Blender in Roblox Studio reinbekommen wollt. Weil so könnt ihr dann auch gleich noch die Textur mit übernehmen in diese einen Datei. Dann wählt ihr aus, wie die Datei heißen soll. Hexenhut.fbx wird dann bei mir überschrieben, weil ich die schon mal erstellt habe, aber ich werde es jetzt nochmal erstellen. Ich wähle hier einmal aus, dass ich nur Selected Objects exportieren möchte, weil ich nur den Hexenhut, den ich hier ausgewählt habe, exportieren möchte. Dann wähle ich bei Scale 0. 0.1, das entspricht dann eher der Größe, mit der Roblox Studio arbeitet. Und je nachdem, wie ihr das Objekt erstellt habt, könnt ihr Apply, Transform wählen. Ist in dem Fall jetzt egal. Ich gehe dann auf Export, FBX. Dann wird die Datei exportiert und ich habe sie dann gespeichert als 3D-Objekt. So, ich gehe jetzt mal wieder aus Blender raus und gehe dann hier oben in Roblox Studio auf Import 3D. Und dann öffnet sich erstmal ganz normal ein Datei-Explorer, in dem ihr jetzt euer 3 d mod raussuchen müsst. Bei mir ist der jetzt hier. Ich gehe auf Hexenhut.fbx, gehe dann auf Öffnen und dann seht ihr hier den Import Preview. Und das finde ich schön, dass Roblox Jetzt endlich ein Tool gemacht hat, in dem man sehen kann, was man importiert. Wir haben jetzt hier unseren Hexenhut. Ich kann mir den mir im 3D-Space schon mal angucken, bevor ich ihn importiere. Kann gucken, ob da denn auch alle Faces in die richtige Richtung gucken, ob da nicht irgendwo ein Fehler ist. Und sehe dann, dass Hexenhut.fbx besteht aus dem Hexenhut. Und hat dann noch eine Base Color Texture. Das ist diese Textur, die wird dann auch mit importiert. Hier kann ich auf den Hexenhut heraufklicken und kann dann auswählen, ja, der soll geankert sein oder soll nicht geankert sein. Use Imported Pivot. Pivot ist dann die relative Positions- und Orientationsverschiebung im 3D-Raum. Da können wir dann auf Nein sagen. Nimm lieber den eigenen Mittelpunkt, den Roblox Studio verwendet. Object Geometry, dann sehen wir hier, wie groß das ist. Zwei Stats, ein Stats, zwei Stats. Das heißt, es ist nicht zu groß. Perfekt. Wir sehen, wie viele Polygone es hat. 646 ist in Ordnung. Es sollte auf jeden Fall nicht zu viel sein. McDouble-Sided können wir auswählen. Das sind aber Einstellungen, die wir später auch wieder ändern können. Ignore Vertex-Colors kann man auch machen. Ich habe in dem Fall gar nicht mit Vertex-Colors gearbeitet. Bei der Base-Color-Texture die könnt ihr dann auch umbenennen in Hexenhut-Texture und dann wird das auch umbenannt, wenn es importiert wird. Genauso nenne ich den Hexenhut einfach mal Hexenhut 2, weil ich einen schon mal importiert habe. Und dann können wir hier noch auswählen, wie das Model, das wir am Ende importieren, heißen soll. Das bleibt jetzt einfach mal Hexenhut. Dann Add Model to Inventory. Dadurch wird dann dieses Model in euer Roblox Inventar hinzugefügt. Könnt ihr auch sagen, nee, will ich nicht in meinem Inventar haben. Insert in Workspace. Ja, wir wollen es dann im Workspace direkt drin haben. Insert using Scene Position. Und das solltet ihr, wenn ihr ein Accessory macht, auf jeden Fall ausschalten. Weil wenn ihr es anschaltet, dann wird der Hexenhut dort platziert, wo er auch ein Blender platziert war. Wenn ihr es anschaltet, dann ist es so. Und wenn ihr es ausschaltet, dann ist er immer in der Mitte von eurer Szene, was ihr auch wahrscheinlich eher wollt. Set Pivot to Scene Origin. Dann könnt ihr wir auswählen, ob es geankert werden soll. Use Cages. Find Meshes with Cage Names and convert them into Rap Instances. Das ist dafür da, wenn ihr Layered Clothing machen wollt oder halt grundsätzlich mit Skinned Meshes arbeiten wollt, die verformbar sein sollen in Roblox. Das ist nochmal eine Nummer drüber, was wir in diesem Video nicht behandeln werden. Wir werden nicht über Skinned Meshes und wir werden auch nicht über Layered Clothing reden. Dann haben wir hier noch File Transform. Da können wir dann noch einmal einstellen, wie rum das denn ausgerichtet werden soll, falls wir es falsch rum gemacht haben. Und File Geometry, Scale Unit, Start. Wir können es auch auf andere Units stellen. Und das könnte dann theoretisch noch ein paar Größen anpassen. Wenn wir hier auf Meter stellen, ist es dann viel zu groß. Stat ist eigentlich eher richtig. Wenn wir Merge Meshes wählen, dann wird alles zu einem Mesh zusammengefügt. Und Invert Negative Faces ist eine schöne Option. Falls ihr hier jetzt irgendwo ein Loch drin habt, könnt ihr es damit vielleicht fixen. Ihr solltet es aber direkt mit eurem 3D-Model in Blender richtig machen. Das erkläre ich ja wie gesagt in meinem Blender-Video, was schon oben auf dem i verlinkt war. Ich gehe dann einmal auf Import. Dann wird der Hexenhut importiert, successfully imported, close. Und es wurde dann doch in ein Model reingepackt. Wir haben jetzt hier unseren Hexenhut als Model. Wenn wir da reingucken, ist da dann ein Mesh-Part. In dem Mesh-Part haben wir eine Mesh-ID und eine Texture-ID. Die Mesh-ID ist die Form, die Texture-ID ist dann die Textur. Wenn ihr trotzdem noch irgendwo ein Problem haben solltet, dass irgendwo ein durchsichtiges Face ist, dann könnt ihr Double-Sided auswählen und dann wird das in der Regel gefixt, weil dann werden alle beiden Seiten Angezeigt Solltet ihr aber nicht machen, wenn es nicht notwendig ist, weil das kostet Performance. Und so importiert man dann 3D-Models. Wenn ihr daran irgendwas nicht verstanden habt, liegt es daran, dass ihr euch mit 3D-Models wahrscheinlich noch nicht so gut auskennt. Deswegen beschäftigt euch vorher mit Blender. Äh, davor ist, sind diese Importoptionen für euch sowieso noch gar nicht so relevant hier in Roblox Studio. Ich nehme jetzt einmal diesen Hexenhut, dupliziere ihn mir und packe den hier mal auf den Boy rauf. Früher war es so, man hat den Hexenhut so ungefähr auf den Charakter raufgepackt. Dann das Plugin Asset Creator verwendet, um daraus ein Accessory zu machen. Aber jetzt gibt es ja das Accessory Fitting Tool. Also klicke ich einfach mal auf das Accessory Fitting Tool. Das öffnet sich dann hier links. Und hier kann ich jetzt einmal auf den Hexenhut drücken, den Hexenhut 2. Gehe dann auf Next. Und jetzt kommt hier so eine Puppe, so ein Mannequin. Und dann können wir das fitten. Und jetzt kann ich sagen, das ist ein Hut. Das heißt, Accessory wählen wir aus Head. Und dann wird es schon mal auf den Kopf raufgepackt. Viel mehr können wir ab hier nicht machen. Wir scrollen runter und gehen auf Next. Und jetzt sind wir in einer Ansicht, in der wir die Position und Ausrichtung unseres Accessoires anpassen können. Und haben so eine blaue Box, die uns indiziert, ob das Accessoire zu groß oder zu weit entfernt ist. Also können wir jetzt Move wählen und sehen, dass das hier richtig schön smooth geht, weil das hier oben auf 0 Stats steht. Falls es bei euch nicht smooth geht, dann klickt einmal hier oben auf den Fall nach oben und dann auf den Fall nach unten. Und dann bleibt es so smooth, wie es ist. Jetzt können wir den Hut einfach so platzieren, wie wir wollen. So. Dann gehen wir wieder mit Steuerung 4 auf Rotation. Sagen dann, ja, soll rotiert werden. Machen wir auch einmal Klick, Klick. Und dann ist es wieder smooth. Und was wir jetzt einmal sehen, wenn dieser Hut aus der Box rausgehen sollte, wird die Box rot. Wenn die Box rot ist, dann ist das... Asset zu weit von eurem Charakter entfernt oder halt zu groß. Weil jedes Accessory darf eine bestimmte Größe nicht überschreiten, um ein gültiges Accessory für den UGC-Marktplatz zu sein. Wenn ihr so ein Accessory nur für euer Spiel erstellt, ist das kein Problem. Aber wenn ihr euer Accessory auf dem UGC-Marktplatz vertreiben wollt, dann muss es natürlich immer innerhalb der blauen Box sein. Die Box darf nicht rot werden. So, wenn ich jetzt möchte, dass der Hut sich so ein bisschen... Runter bewegt, so wie er auch rotiert ist, dann drücke ich Steuerung L, wisst ihr ja eigentlich schon. Und dann kann ich ihn so verschieben. Der ist auch viel zu groß für dieses Mannequin, also machen wir ihn mal ein bisschen kleiner. Und ich möchte ihn einmal so rotieren, dass das Ding vorne ist. So, und falls ihr euch fragt, warum dieser Mannequin hier so weird aussieht, das liegt daran dass der vor allem auch dafür gedacht ist, um Layered Clothing zu machen. Und Layered Clothing sollte sich natürlich auch an einen menschenähnlichen Körper ranschmiegen vor allem und nicht an so einen Roblox-klotzigen Körper. Deswegen ist der Mannequin so menschlich. Während ihr das hier bearbeitet, könnt ihr übrigens bei, hier bei Editing, beim Mesh, diesen Regler runterschieben und dann wird das Ding transparenter, was euch vielleicht helfen kann beim Positionieren. Ihr könnt hier runterscrollen und könnt dann auch auf Preview gehen. Und dann könnt ihr zum Beispiel auch sagen, jo, wir wollen es einmal an einem Roblox-Jungen sehen. Klicken wir rauf und sehen dann hier, oh, was denn da passiert? Ich habe keine Ahnung, was da falsch gelaufen ist. Wir klicken dann einmal auf diesen Typen hier und dann wird unser Skelett importiert und wir sehen, der Hut ist ein bisschen klein auf dem Skelett. ne? Wie sieht es mit dem Goblin aus? Wenn wir auf den Goblin gehen, dann lädt er wieder. Das dauert immer ein bisschen mit dem Laden. Der Hut ist viel zu klein. Wir machen den Hut also größer. Also skalieren wir ihn größer. Gucken, wo ragt er rüber. Guck mal, die Outer Box ragt rüber. So Mist aber auch. Und wenn wir ihn hier vergrößern, seht ihr auch, er wird dort bei ihm auch größer. Gut, gucken wir uns nochmal einen Roblox-Jungen an. Aber irgendwie hat der Roblox-Jungen ein Problem mit seinem Kopf, habe ich das Gefühl. Irgendwas sagt mir, dass der Kopf nicht ganz so richtig ist bei ihm. Ihr könnt hier übrigens auch auf Add New gehen. Und könnt dann einen Avatar vom... Hier haben wir schon einen fertigen Boy. Klicken wir rauf. Dann auf Confirm. Und dann haben wir einen Boy. Und dann können wir diesen Boy auswählen. Und dann seht ihr, ach, so sieht es auf dem Boy aus. Und dann sehen wir, ach, hier hinten guckt der Kopf durch. Dann müssen wir das Ding doch nochmal ein bisschen bewegen. So, ein bisschen höher. Weil das soll ja auch noch Haare supporten. So, wenn ihr auf Avatar geht, könnt ihr noch auf Clothing gehen. Und könnt dann dem Boy noch andere Klamotten anziehen. Um zu gucken, wie es dann aussieht. Wie sieht es aus, wenn der Boy einen Afro trägt? Gar nicht, okay. Und her? Auch nicht, wird nicht angezeigt. Ich wechsle mal zu einem Avatar, der standardmäßig drin ist. Wie zum Beispiel dem Kobold hier. Bei dem der Hexnut so gar nicht funktioniert. Dann auf Clothing und dann gebe ich ihm doch nochmal hier so eine Frisur. Wird nicht angezeigt. Okay, das funktioniert scheinbar irgendwie gerade nicht. Beim letzten Mal, als ich es gemacht habe, hat funktioniert. Und jetzt können wir noch angucken, wie sieht es aus, wenn er bestimmte Animationen macht. Wie zum Beispiel beim Cartoony Run. Oder wenn er schwimmt, sieht das so aus. Ach, hier unten ist das Ding. Okay, es wird nicht richtig gefittet. Wenn er schläft, sieht es so aus. Kann man sich alles angucken. Und das ist sehr schön, dass man sich das alles angucken kann auf verschiedenen Avataren. Dafür gibt es ja diesen Avatar Test eigentlich. Dass man das auf all diesen Avataren hier ausprobieren kann. Und wenn ihr dann fertig seid mit dem Previewen und Editen. Und das Ding natürlich innerhalb der Bounding Boxes ist. Guck mal, es ragt hier so ein... Kleines kleine Stückchen rüber. Wenn ich das hier drehe, tragt es komplett rüber. Mist. Muss ich, ich muss es tatsächlich kleiner machen. So, jetzt ist es innerhalb... Oh, lol. Bei dem Typen funktioniert es mit den Haaren. Ja, gut. <lacht> gut, jetzt ist es innerhalb der blauen Box. Also gehen wir hier oben jetzt auf Next. Und dann steht da, the asset is ready. Und wenn wir auf Generate drücken, wird ein Accessory generiert. Wir klicken hier aufs X. Und was sehen wir hier? Wenn wir auf diesen Hut klicken, haben wir hier einen Hexenhut. Und das ist ein Accessory. Und diesen Hexenhut kann man jetzt zum Beispiel in den Boy reinpacken. Und er trägt den Hexenhut. Oder wir packen den Hexenhut und wieder raus aus dem Boy und ziehen ihn einmal rein in Arthur Normal und dann trägt Arthur Normal diesen Hexenhut. Und es funktioniert. Es wird richtig gefittet, also habt ihr damit ein Accessory erstellt. Ihr könnt mit dem Accessory Fitting Tool natürlich auch Layered Clothing erstellen, aber mit Layered Clothing möchte ich mich hier nicht beschäftigen, weil das wirklich eine Klasse für sich ist. Man sollte erstmal mit 3D-Models ziemlich gut klarkommen, bevor man sich dann auch noch mit Layered Clothing auseinandersetzt. Und dann gibt es hier noch Create Accessory. Und was macht Create Accessory? Ich meine, das Accessory Fitting Tool hat ja eben schon einen Accessory created. Wenn ihr jetzt auf euer importiertes 3D-Objekt klickt und dann oben auf Create Accessory geht, dann passiert nichts. Nur im Output steht dann, LC Items Not Found. Und Else the Items Not Found steht für Layered Clothing Items Not Found. Das bedeutet, dieser Knopf Create Accessory und der Knopf Bulk Create Accessories, beide funktionieren in unserem Fall nicht, weil das hier kein Layered Clothing ist, sondern ein Rigid Accessory. Das Accessory verformt sich nicht. Ihr müsstet halt in Blender ein Accessory so erstellen, dass es als Layered Clothing funktioniert und dann könnt ihr die Layered Clothing direkt erstellen, indem ihr Create Accessory klickt. Oder wenn ihr mehrere Sachen importiert habt, mehr, mehrere Layered Clothings, könnt ihr mehrere auswählen, dann Bulk Create Accessories auswählen. Und dann wird Layered Clothing für euch erstellt. Das möchte ich, wie gesagt, in dem Video nicht behandeln. Dann gibt es hier noch den Rig Builder. Und da steht Insert Rigs to Animate. Und den Rig Builder habe ich in meinem Animationstutorial schon mal gezeigt. Wenn ihr darauf klickt, dann habt ihr die Wahl zwischen R15 und R6 und dann verschiedenen... Möglichkeiten. Ihr könnt jetzt hier einfach verschiedene Rigs erstellen. Zum Beispiel gehen wir auf R15 und wählen dann das Mesh Rig. Und dann wird in euer Spiel hinzugefügt, wo ist er? Hier ist er erschienen. Ein Dummy mit einem Mesh Rig. Der sieht dann so aus. Und den könnt ihr dann verwenden, um zu animieren. Für was anderes ist ja nämlich da, wir können nochmal auf Rig Builder gehen. Dann wählen wir zum Beispiel R6 Block Rig. Und dann haben wir hier einen R6 Block Rig. Wir gehen nochmal auf Rig Builder, wählen R15 Block Rig. Und dann seht ihr hier einen A15 Block Rig. Und die könnt ihr dann animieren und zwar mit dem Animation Editor. Und der Animation Editor ist dafür da, um Animationen zu machen. Für alles mögliche. Wir klicken mal auf den Animation Editor. Ich packe den hier unten hin, wo der Output ist. Und ziehe den mal ein bisschen größer. Und um mit dem Animation Editor zu arbeiten, klickt ihr erstmal einen Rig an, welcher funktioniert. Also einen ganz normalen Roblox Charakter, der alles hat, was so ein Roblox Charakter braucht. Und dann steht hier unten Create Animation to Start. Und dann könnt ihr den Namen geben, wie, keine Ahnung, Test. Und klickt auf Create. Und dann habt ihr schon mal so eine Animation. Erstellt in diesem Model drin. Wenn ihr euren eigenen Avatar erstellt, der 50 Gliedmaßen hat, dann funktioniert das auch. Ihr müsst das halt nur richtig aufsetzen dafür. So, und dann haben wir hier, je nachdem, wie der Avatar aufgebaut ist, verschiedene Möglichkeiten. Das hier ist ein normaler Dummy. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, einfach nur Dummy zu wählen und ganz normal zu animieren, indem wir dieses Körperteil anklickt und dann sagt, yo, wir drehen das und dann. Hähäh. Oder steuerung Z, um es rückgängig zu machen. Oder IK. Und das sind Inverse Kinematics. Und das ist ziemlich cool, um leichter zu animieren. Ich klicke hier rauf, dann steht hier Manage IK und ich klicke einfach auf Enable IK. Und dann steht hier dieses ganze Kauderwelsch. Und das ist einfach nur ein Feature von Roblox, das euch Animieren einfacher macht. Dadurch könnt ihr jetzt diese Hand auswählen und wählt jetzt nicht Drehen, sondern wir wählen einfach mal Steuerung 2. Und ziehen die Hand nach vorne und der Arm kommt mit. Und das ist das Coole. Inverse Kinematics macht es einen leichter zu animieren, weil man einfach auswählen kann, die Hand soll hier hinkommen und der Arm folgt. Und das geht nicht ohne Inverse Kinematics. Warte mal, ich muss mal kurz diesen Dummy hier wegpacken. Der regt mich gerade richtig auf, weil ich immer wieder auf ihn raufklicke. So, so und jetzt kann ich weitermachen. Und dann kann ich einfach sagen, yo, die Hand dreht sich. Und der Arm, der dreht sich mit. Es passt halt einfach. Es wird so gemacht, dass es halbwegs realistisch aussieht. Und wenn ihr euren eigenen Avatar macht, dann funktioniert das nicht so, weil Inverse Kinematics wird nur supported für ganz normale Roblox-Avatare. Wenn ihr dann auch einen Roblox-Avatar habt, mit so einem animierten Gesicht, dann habt ihr hier unten noch die Möglichkeit, Face-Recorder zu wählen. Ihr habt unter Umständen noch die Möglichkeit, eine Animation aus einer Videodatei zu übernehmen. Solche ganzen Tools gibt es aber halt nur, wenn der Rick es auch supporten kann. Ich kann hier oben auch auf Full Body gehen. Und wenn ich jetzt die Hand bewege, dann bewegt sich der ganze Körper so ein bisschen mit. Das will man in den meisten Fällen nicht. Deswegen wählen wir nur Body Part aus und dann bewegt sich halt nur der Arm mit, je nachdem wie er es animiert. Um dann noch ein Keyframe zu setzen, gehen wir nach vorne und sagen dann, yo, die Hand soll dann wieder runtergehen. So, und dann haben wir eine Animation erschaffen, die sieht so aus. Tolle Animation. Für noch mehr Informationen über den Animation Editor, klickt auf das Video oben auf dem I verlinkt. Ich schließe den Animation Editor jetzt, weil ich jetzt nicht so ausführlich darauf eingehen werde. Ich habe darüber nämlich schon mal ein eigenes Video gemacht. So, den Dummy mache ich weg und auch den Dummy mache ich weg. Und auch den Dummy mache ich weg. Und damit haben wir schon alles behandelt, was es im Avatar-Tab gibt. Der Avatar-Tab hat nicht viele Tools. Es gibt hier nur die Tools für den Animation-Editor und den Rig Builder, der halt für den Animation-Editor da ist. Dann gibt es die Möglichkeit, 3D-Objekte zu importieren und Rigid- sowie Layered-Clothing-Accessories zu erstellen. Und das war's halt. Und Der Avatar-Tab ist auch ein relativ neuer Tab. Früher waren diese ganzen Sachen hier mit in dem Plugin-Tab drin. Aber weil der Plugin-Tab viel zu voll geworden ist bei vielen Leuten, wurden diese Tools, die von Roblox Studio selbst zur Verfügung gestellt werden und halt mitgebracht für Avatare da sind, in den eigenen Avatar-Tab geschoben. Was ich ziemlich gut finde, weil so ist es ein bisschen organisierter. Übrigens, was ich jetzt noch in diesem Place hier mache, ich, ich nehme dieses Hexenhut Accessory, das wir erstellt haben, kreue dann hier einmal runter und schiebe es rein in den Replicated Storage und dann in den Ordner Accessories. Weil jetzt ist das ein Accessory, das man hier auf dem Test Testplace auch anziehen kann. Und ich gehe hier oben auf File und dann auf Publish to Roblox. Und wenn ihr jetzt diesen Place hier euch herunterladet, aus dem Link in der Videobeschreibung, dann habt ihr auch diesen Hexenhut mit da drin. Wir gehen hier einmal kurz auf Play. Wir sind dann drin in dem Spiel mit Testboss Boss. Ich laufe einmal hier rüber über Boy, dann bin ich einfach nur ein leerer Boy. Gehe hier rechts auf dieses Icon und wähle dann aus Hexenhut 2. Klicke den an und dann trage ich meinen Hexenhut 2. Und ihr seht, oh der Hexenhut 2, ah, der, der hat eine kahle Stelle hinten. Den hätte ich wohl doch ein bisschen anders gestalten müssen. Und jetzt wo wir das Problem gesehen haben, können wir theoretisch den Hut nochmal neu finden, bevor wir das Ding dann auch publishen. Zum Publishen müsst ihr übrigens UGC-Creator sein, wofür ihr euch bewerben müsst, wofür ihr ein Portfolio braucht. Das ist ziemlich anstrengend, das fragt mich bitte nicht in den Kommentaren, wie ihr ein UGC-Creator werdet. Das wird sich in Zukunft wahrscheinlich auch noch ändern. Aber das war's dann mit dem Video. Bis dann und ciao!